Weiter, weiter, gut. Die SG Weithofen hat seit der Spielzeit 2020-21 einen neuen Trainer und eilt mit ihm von Erfolg zu Erfolg. Aber wer ist eigentlich dieser Amarildo Zähler? Ja, von meiner Karriere, muss ich sagen, habe ich wirklich viel erlebt und muss man auch sagen, grundsätzlich bin ich wirklich zufrieden. wie bin Österreich. ich war auch Nationalspieler was auch am Ende von jedem Spieler auch ganz wichtig ist. Ich habe 17 Einsätze mit der Nationalmannschaft für Albanien. Mit 21 habe ich auch, ich glaube 13 oder 14 Partie gespielt. Und Meister war ich auch in Albanien mit beiden Vereinen, mit Partizan und mit Tirana. Cup habe ich auch geholt mit den beiden Mannschaften. Und in Ausland, in Kroatien, war ich einmal Torschützenkönig in der Bundesliga und später habe ich dann in Israel und vorher habe ich auch vergessen, dass ich in Deutschland habe ich auch gespielt habe. aber das war meine erste Station als Profifußballer. Da war für mich auch sehr schwierig, war weit weg von meiner Familie, Ich war schon mit 19 Jahren und da habe ich ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt, war auf Dauer verletzt. Aber da hat mir geholfen, die Deutschland war erste Station für mich und hat mir geholfen für die Weiterentwicklung. Von Mentalität her habe ich auch viel mitbekommen. Deutschland war so ein Land, ein begeisterter Fußballland. Und da habe ich wirklich Land auch wirklich viel beigebracht, äh, dass ich auch weiterentwickelt bin als Fußballer, von Mentalität her, von grundsätzlich auch, von, von der, von der Physischen her, dass man wir wirklich in Deutschland sehr stabile Fußballer war und vom Trainer her waren auch wirklich bis jetzt, wo ich bis jetzt war, die beste Trainer, was ich bis jetzt gehabt habe. Jetzt sind Sie Trainer von SG Weidhofen an in der ersten Klasse West in Niederösterreich. Was ist für Sie hier die Herausforderung, einen, so einen Verein zu trainieren? Schon, wenn bei mir die Weidhofen angeklopft hat, das hat für mich, hat mich überrascht. Die nächste Seite und habe ich wirklich lange überlegt, was soll ich tun. Ich war in ja der Regionalliga zuletzt in, bei FC Wörs, Da habe ich nur für drei Monate mal ausgemacht, bis Winter. Und leider war dann Corona, die haben dann Probleme auch gehabt im Verein, die ganze. Und grundsätzlich hat es nicht genau gepasst, wie ich mir vorgestellt habe. Und haben wir dann getrennt. Und wenn in Baltar habe ich inzwischen noch ein paar Angebote auch gehabt von Landesligisten, von Oberösterreichligisten in Oberösterreich. Und inzwischen ist noch weit offen gekommen und wie gesagt, das war wirklich ein Baugefühl, dass ich so entschieden habe, von der Regionalliga in die nächste Klasse. Ich habe wirklich auch lange überlegt, das ist Tradition, dort. Die Verein hat lange auch in der Regionalliga gespielt, ist ein guter Name. Und ich wollte auch einmal in Niederösterreich was auch probieren, in, in Oberösterreich war ich bis jetzt über zehn Jahre als Trainer. Ich habe ein paar Vereine dort trainiert, war ich zweimal auch Meister. Und für mich war auch eine neue Herausforderung und darum bin ich auch nach weit offen gekommen. Und mit, mit den Verantwortlichen, mit Herrn Matthias Pielek und mit äh, unserem Hauptmann, mit Wolfgang, haben wir ein sehr gutes Gespräch geführt. Und die haben mich wirklich überzeugt, schon beim ersten Mal, mit welchen Ambitionen wir eine und was da wird die nächsten zwei, drei Jahre und diese Riesenaufgabe, hat mir wirklich gefreut und ich war vom ersten Tag wirklich mit 200 Prozent im Verein. Mit Seele, mit Herz, mit Leidenschaft. Und bei mir ist so, wenn ich was tue, ich bin wirklich 200 Prozent. Und das stoppt mir wirklich, In Anfang war es ein bisschen schwierig, bei der Corona-Zeit. Wir wirklich jetzt seit Mitte Mai bin ich da, aber muss man auch sagen, haben wir haben auch viel gemacht, wo die viele Vereine in diese Klasse in dieser Zeit haben wir fast nichts gemacht. Und das war für uns auch ein Vorteil. Darum haben wir auch jetzt, dass wir auch fünf Partien nach fünf Partien fünf Siege haben. Aber das, wirklich, das steckt viel Arbeit dahinter. haben wir wirklich grundsätzlich viel gemacht mit der ganzen Mannschaft. Und die Jungen, muss ich sagen, bin ich wirklich stolz auf Rolle. die zehn Rollen mit. Wir haben fantastische Kader mit 17, 18. Sehr gute Jungs. Dass jeder kann von Anfang an spielen, Aber leider ist es so, im Fußball ist so Elf Spielen von Anfang an und die vier sitzen auf der Bank. Aber die kommen immer auf Zug. Die Meisterschaft dauert noch länger. Wir haben wie gesagt noch fünfte Runde bis jetzt gespielt. Es sind noch viele Spiele zu spielen und ich hoffe, dass die alle Spiele gesund bleiben. Bis jetzt ist das Fall und ich hoffe auch, dass es so weiter bleibt. Und ich will einen Teil von dieser sagen wir mal, Geschichte durchschreiben, dass man warum nicht die nächsten drei Jahre Ziel wäre, zweite Landesliga. Und ich hoffe, dass ich auch von diesem Erfolg teil mitzudürfen. Und ja, bis jetzt schaut es wirklich jetzt ganz gut aus. Dass man darf man nicht vergessen: mit der Corona war es über neun Monate ohne Meisterschaftsspiel. Das muss einmal in Rhythmus nachkommen. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt Spiel zu Spiel, werden wir immer besser. Und obwohl gegen uns wird jede Mannschaft mit zehn Leuten hinten verteidigen. Da man nicht auch einfach. Aber wir haben noch. Die Variante A, Variante B und Variante C, die Spiele wissen ganz genau, wie man da auch spielen und dann, da muss ich sagen, die alle versuchen umzusetzen und bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Wer S.G. gewerthofen in der letzten Zeit beobachtet hat, hat schon gemerkt, dass Ihre Handschrift zu sehen ist. Sie spielen gern von hinten heraus. Genau. Das ist, ist das vielleicht so ein kleiner Albanien, italien Nein, Einfluss? das hat mit der, nein, das ist, schau, jeder Trainer hat seine Philosophie. Und für mich, als Spieler, wo ich war, ich war Stürmer, Mittelstürmer. Und für mich, ich habe auch mit manchen Vereinen auch nur hinten gestanden. Wir waren um Abstieg für manche Vereine auch gespielt. Und doch habe ich gesehen, als Stürmer, das kostet viel Energie, wenn du nur hinten Ball rum und da laufst und hörst gegen super Mannschaften ich habe damals gegen Heidouk Split, gegen Dinamo Zagreb zum Beispiel, oder in Israel gegen Maccabi Tel Aviv, oder in Deutschland zum Beispiel gegen HSV, gegen Gladbach. So sind Mannschaften, dass die haben im Spiel über 70-80 Prozent Ballbesitz. Und da habe ich genug gesehen und da war auch vom ersten Tag, wo ich als Trainer, überall wo ich war bis jetzt, ich lege mir wirklich viel da auch im Training, dass man wirklich spielt von hinten. Dass meine Mannschaft überall, wo ich bis jetzt war, hat immer zwischen 60 und 70 Prozent Ballbesitz. Obwohl, da in Weithofen haben wir teilweise auch über 80 Prozent Ballbesitz. Und das ist für mich auch wichtig, dass die, die gegnerischen Spieler, wenn die auch 70 Minuten, 75 Minuten, 80, 85, irgendwann, die können nicht mithalten, das Gehirn hält das nicht mehr mit. Und die bleiben sowieso die Räume durch rein und da brechen wir da die Gegner. So machen wir dann die. Macht man dann die entscheidenden Tor zum Beispiel um 80. oder um 60. Wurscht. Wir haben das Qualität auch in der Mannschaft. Aber wichtig ist für mich auch, das geduldig von hinten auch herauszuspielen. Wie Sie es wird immer besser, ist auch noch nicht so perfektioniert, wie ich auch vorstelle. Aber wir sind in guten Weg und ich glaube, in Maximum in dreiviertel dass wir alles im Griff haben und dass die auch Gegner richtig über uns, dass wir auch nicht über die Gegner, sondern die Gegner richten, auch wie wir spielen. Haben Sie SG Weidhofen vorher gekannt und welche Bedingungen haben Sie vorgefunden? Ich habe Weidhofen schon früher gekannt, dass mein Freund David da so als Trainer war. Ich glaube, das war vor sechs oder sieben Jahren. Vorher war ich auch ein paar Mal da auch im Stadion. Und durch ihn ich wollte auch schauen, wie mein Freund überhaupt entwickelt dort als Trainer. Und hat mir schon wirklich sehr beeindruckt, schon von damals vor sechs, sieben Jahren. Und seitdem sind wir auch in Kontakt geblieben mit Matthias Gerleck und ab und zu auch haben wir auch so unterhalten und telefonieren und in, in anderen Fußballplätzen. Und seitdem sind wir auch in Kontakt geblieben und da haben wir auch einmal auch, vor drei, vier Jahren gefragt, ob ich mir mal vorstellen kann, nach Weithofen als Trainer zu sein. Sag so, ich, niemals sag mal nie, aber damals war ich schon in der Regionalliga als Trainer und das, ist, das war nicht möglich. Und wie sind, wie sind die Bedingungen hier in Werthofen, auch äh, mit der Besetzung von Vorstand? Da muss ich sagen, die tun, erst muss ich eine große Lob aussprechen an Herrn Wolfgang Krochmatz. Das ist für mich eine Riesenpersönlichkeit. Persönlichkeit. Halt was er im Verein tut, das ist einfach fantastisch, wie er da mitzieht, auch mit den Leuten, mit den Sponsoren. Was für mich auch eine sehr schwierige Aufgabe, auch jetzt in Corona-Zeit. Und mit solchen Menschen, und so wie er welche Visionen er hat auf dem Verein, das hat mich wirklich von nächsten Tag beeindruckt. Und dazu auch mit ihm, Matthias Bjellek, mit dem Kader zusammenstehen, welche Kader er zusammengestellt schon im Sommer. Das ist auch beeindruckend, muss ich auch sagen. Das auch mit der Talente auch von, von Weidhofen, das wird auch unser Ziel sein. Darum bin ich auch gekommen nach Weidhofen, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre. Dass man die selber Spieler durch produzieren noch von einiger Reihe, das heißt von Umgebung dort 10, 20 Kilometer, aber nicht von Spieler von, keine Ahnung von Linz oder von Umgebung über 50 Kilometer, das haben wir auch dann Probleme mit Training, kann man nicht regelmäßig und dann. Dass irgendwann, dass wir auch Spieler von uns, das heißt von AFE oder von der Umgebung, dass wir produzieren. dass In zwei, drei Jahren haben wir unsere dort, von Nachwuchs. Und das war auch mein Ziel. Darum bin ich auch in diese Verein gekommen. Und Matthias, und Matthias hat wirklich einen fantastischen Job durchgeleistet, was betrifft die Kader. Und er schaut auch rum mit um die ganze. Und im Winter haben wir auch vielleicht eine oder zwei Alternativen, dass wir auch von Umgebung ein oder zwei interessante junge Spieler herbringen, dass weiterentwickeln, dass man auch weiter irgendwo verkaufen. Wenn Sie sich einen Co-Trainer aussuchen könnten, von allen Trainern der Welt, wen hätten Sie am liebsten? Als Co-Trainer. Als Co-Trainer. Wenn Ach. Sie sich aussuchen könnten, jeden Trainer Schiege der Welt. Wichtige Frage. Aber was habe ich bis jetzt wirklich gesehen? Herr Zeller, wenn Sie sich einen Co-Trainer von allen Trainern der Welt Aussuchen könnten, wen würden Sie als Co-Trainer nehmen? Ja, ich hätte gerne Pep Guardiola. Pep ist einer von die besten Trainern momentan in der Welt und ja, von mir kann auch dazu auch lernen, dort bei Ballbesitz oder wie wir in den Torabschluss kommen. Und ja, mit ihm werden wir sicher Freude haben, als Co-Trainer zu haben.